Willkommen zurück bei den zupfnote tutorials Wir haben nun unseren Hit Alle meine Entchen erstellt und wollen das nun auf das Blatt bringen. So wie es nun geschrieben ist, passt es nicht auf eine 25-seitige Harfe. Wie man hier sieht, hier haben wir die Kante für die G-Seite der 25-seitigen Harfe, sondern wir brauchen eine 37-seitige Harfe dafür. Um es trotzdem auch für die 25-Seite zugänglich zu machen, müssen wir eigentlich Auszüge erstellen, das heißt ein Blatt, auf dem nur die Melodie drauf ist. Zunächst schalten wir die Perspektive um. Das geht hier, wo das Fernrohr ist. Es gibt die Perspektive. Da gibt es die All-Perspektive, die wir jetzt bisher benutzt haben. Und jetzt machen wir eine Perspektive, auf der wir uns auf das Hafenblatt konzentrieren. oder kann Auszüge erstellen. Diese Auszüge haben Nummern. Auszüge sieht man hier. Standardmäßig gibt es von Auszug 0 bis 3. Man kann aber mehr machen, aber wir benutzen eben nur die. 3. Der Auszug 0, den, mit dem wir bisher gearbeitet haben, der hat eine ganz besondere Bedeutung, denn alle Einstellungen vom Auszug 0 vererben sich auf, die, auf den Auszug 1 und folgende. Ja, wo sind wir jetzt? Ah, wir machen einen Auszug. Wir machen nun zunächst mal den Auszug für die 25-seitige Harfe. Und dazu wähle ich den Auszug 1. Und wie man sieht, es hat sich praktisch gar nichts geändert, weil Zupfnoter standardmäßig im Ausdruck 1 die erste und zweite Stimme darstellt. Da ich aber die Bassstimme hier nicht drauf haben möchte, gehe ich auf die Sheet-Config und wähle die Voices. Und, kann und nun sieht man, dass hier in der Eingabeseite beim Extrakt 0 die Stimmen 1, 2, 3, 4 dargestellt werden. Das wollen wir nicht, wir möchten nur die Stimme 1 darstellen. Und jetzt sehe ich nur noch die Stimme 1. Hier steht Sobran Alt, der stimmt natürlich auch nicht ganz genau. Das heißt, ich wähle hier noch den Titel und sage, der Ausdruck 1 heißt bei mir Hauptstimme. Hauptstimme. Und nun sieht man hier den, äh, die Hauptstimme und den Ausdruck 1. Das heißt, im Grunde ist das Blatt äh, für die 25-seitige Harfe nun fertig. Also schalte ich um auf den Auszug 2 für die 37-seitige Harfe. Ups, das sieht mir ja gar nichts mehr. Das liegt daran, dass Zupfnoter standardmäßig in der, im Auszug 2 Tenor und Bass darstellt. Haben wir aber gar nicht eingegeben. Also wählen wir wiederum äh, die Voices und sagen, hier möchte ich im Prinzip die Stimme 2 darstellen. Ich wähle aber mal 1 und 2, damit der Hafenspieler auch die Melodielinie sehen kann. Damit sind wir da, wo wir vorher waren. Das ist aber nicht das Blatt, das, äh, für, das der Bassspieler sehen möchte, denn er möchte gerne seine Melodielinie in seinen Bassnoten haben. Um das zu erreichen, wähle ich die Flowlines und sage, meine Flowline liegt in der Stimme 2. Und nun habe ich die Flowline in der Stimme 2 und sie ist noch synchronisiert, mit der, mit der Melodie oder mit der Hauptstimme. Aber man sieht auf der Hauptstimme, da hängen einige Noten ein bisschen in der Luft. Und um das auf die Reihe zu kriegen, wähle ich in der Konfiguration die Subflow Lines. Und sage Subflow Lines ist die Stimme 1. Und nun, ja, man sieht es nicht so richtig, aber man kann hier sehen, da gibt es solche dünnen Subflow Lines. Damit habe ich im Grunde das Blatt für die Bassharfe oder für die 37-seitige Harfe konfiguriert. Nur der Titel stimmt noch nicht genau. Das haben wir aber schon gelernt, wie das geht. Ich gehe auf den Titel und schreibe hier Begleitstimme. Begleitstimme, Ich ich nochmal darstelle. habe hier einen typischen Fehler gemacht. Ich habe hier das Hochkomma verloren. Wir machen es nochmal und siehe da, nun haben wir den Titel Begleitstimme und haben damit die, die beiden Blätter konfiguriert. Den Auszug 1 für die Harfe mit 25 Seiten und den Auszug 2 für die Harfe mit 37 Seiten. Der Auszug 0 stellt beide äh, Stimmen dar. Das ist eigentlich immer die Seite, auf der gearbeitet wird. Soweit mal, weiter geht's im nächsten Film.